Roho-Tex-Fassadengewebe mit der einzigartiger Titanitbeschichtung. Eine Lösung für die CO2-Problematik. Unsere neue Beschichtungstechnologie Titanit ist von der Natur inspiriert und klimatisiert nicht nur Gebäude ohne Energieeinsatz, sondern reinigt zusätzlich die Luft von Stickoxiden durch den photokatalytischen Prozess. Die Titanitbeschichtung von Roho steigert den Mehrwert von Textilgeweben erheblich und leisten so einen großen Beitrag für die Umwelt. Ab sofort sind alle Roho Text Textilfassadengewebe mit der Titanitbeschichtung ausgestattet. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Internetseite unter www.rohoarchitecture.com.